Die Meldet sich der Abg. Gerstner. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrter Herr Bundesminister. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank für die Erinnerungen. War nicht Absicht, dass ich die Maske oben lasse. Wenn wir durch eine Krise gehen, was braucht man als erstes? Ein funktionierendes Krisen- und Katastrophenmanagementsystem. Und daher darf ich Ihnen, Herr Bundesminister, von allen Österreichern und Österreichern ein ganz besonderes Danke sagen an das Krisen- und Katastrophenmanagement des Innenministeriums, das diese Aufgabe übernommen hat. Ein Krisen- und Katastrophenmanagement dass am 25. Februar bereits die Arbeit aufgenommen hat, ganz intensiv mit einem 24-7-Kurs und dass es ermöglicht hat, dass die Gesundheitsbehörden sich eingliedern und danach auch ein eigenes System für die Gesundheit aufbauen können. Denn in der Zusammenarbeit sind wir stark und in der Zusammenarbeit bekämpfen wir das Virus. Daher, meine Damen und Herren, ist es so wichtig, dass dann, wenn es schwierig ist, man zusammenhält und dass man ein solches Virus auch entsprechend bekämpft. Aber... Was auch wichtig ist in solchen Zeiten, ist der Kollege Einwalner, dass man objektive Daten auch wirklich nennen darf. Und daher ist es auch ganz wichtig, dass man die objektiven Daten nennt. Meine Damen und Herren, wenn der Herr Landeshauptmann Kaiser darauf hinweist, dass in Kärnten seit 1. Mai nur eine Person neu infiziert ist und wir derzeit dort nur eine Person an Infizierten überhaupt haben, dann ist es für ihn ganz verständlich, dass er sagt, er möchte sich von Wien unterscheiden, weil in Wien gibt es seit 1. Mai plus 604 Fälle, sprich bald 24 Prozent. Und daher ist es ganz, ganz wichtig, wenn es objektive Daten gibt, dass so wie Landeshauptmann Kaiser man sagt, man unterschiedlich behandeln muss, meine Damen und Herren. Unterschiedliche Ausgangssituationen, andere Antworten. Ich brauche Ihnen daher gar nicht mehr zu sagen, also ich habe mir das gestern ausdrucken lassen aus dem EMS, die elf stärksten Bezirke in den Fallentwicklungen von ganz Österreich, alle Bezirke von Wien. Na klar, es ist die Aufgabe von jedem, der Verantwortung in dieser Stadt trägt und von jedem, der Verantwortung auf Bundesebene trägt, dass er sich dieser Fälle annimmt. Weil worum geht es? Wir wollen alle keine zweite Welle. Die heißt es zu vermeiden, meine Damen und Herren. Daher darf ich enden mit Henry Ford. Er hat gesagt, Zusammenkunft ist ein Anfang so wie hier. Zusammenhalt ist ein Fortschritt, aber Zusammenarbeit ist der Erfolg. Vielen Dank.